Hi und willkommen. Mein Name ist lp und ich war großartig zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir den Behemoth kalt gemacht und haben einen Chocobo gerettet für, nämlich nee, nicht für Sam, für irgendeinen anderen Typen, so einen Random Typen. Und ja, wir sind jetzt, ich nehme an, weil ich bin ein bisschen planlos gerade, aber ich nehme an, wir werden noch ein paar Chocobos hier suchen und andere Sachen machen, so nebenquestmäßig. Also ja wird improvisiert gerade mal schauen wir sind jetzt in dieser Seitengasse da sind Gegner Bird Bonk. Setz mal deine Dings ein seine okay so viel dazu ich habe jetzt echt den Namen vergessen Abrissbär mein Gott ich wusste wie er auf Englisch heißt Wrecking Ball aber ich den Namen auf Deutsch haben wir mal beide ich jetzt dagegen so aber bitte nicht sterben neben Erde, machen nicht so ich habe da kann die Takao einsetzen, wenn er eine Fernkampfwaffe einsetzen. Und wir sind noch ein bisschen im Eimer, sehe ich gerade. Da wäre ein bisschen doof Warum kam denn da jetzt keine Animation. Spiel hm warum kann er jetzt? Kann ihn oh ich das so, wenn weiß nicht, der Player irgendwie mir das Spiel so anreden? Ich habe doch diesen Knopf gedrückt. Spiel. Spiel? Warum machst du gerade so einen Mist? Oh, ich kann das halt sowas von nicht leiden. Ja, so, ja. So, Bonk. Töpf ich nicht. Oh mein Gott. Ja, ich wieder ne? So der Erde, Boom, Alter. Boom. hat seinen Spaß. Schritzelei ist zu FP Boost geworden. Oh, äh, cool. FP Boost. hat äh, nicht da. Wird die Menge an fp die verbunden, oh. also Schritt Ziel ist jetzt ganz weg und ist jetzt dadurch. Ja. Ich habe immer noch kein Feindes können gelernt. Er ist auch voll kacke. Also, wenn ich halt jetzt hier mit Heim verbinde, dann bekommt das mal mehr Erfahrungspunkte. Ne? Da kann man ja mal machen. Ne? Aber nur mit verbundenen Materie das ist ein bisschen doof. Ne? Ich habe gedacht, jetzt alle meine Materie der ganzen Gruppe. Und jetzt mehr bekommen oder so. Ne? Bin ich überhaupt richtig? Jo. Oh, hi. Kampfrolle. Oh mein Gott. Das ist halt für ein Zustand, ey. Warum kann jeder Gegner? So, ich hole erst erstmal eine. erst eine rauf. Ja, ich habe auch Feld, mein Trommelfeld. Was? <lacht> Was war jetzt gerade? Ich habe nur gehört: Sieg, Sieg, <lacht> ah, mein Trommelfeld. War <lacht> ja. ja, das so ein Ding? so Ich habe gesehen, wir sind aufgelabelt. Niemand hat so vernünftig Punkte. ne? sie sieht ein bisschen aus wie der Drag von von Eik hier. So Fire Emblem Radiant Dawn. Jetzt so wo ich drauf nach, der hat auch irgendwie so, weiß nicht so ein so ein breites ende irgendwie. So eine breite Spitze, was weiß ich wie man das nennt. Ja, Spitze, ne? Spitze. So, der schaue ich erstmal in die Luft. So, funktioniert das nicht? mal oh, sehr gut mal das wieder wegküsten küsten der erde noch man so, ich mal erstmal meine abschlussbäne nach und dann schadet in den warum kriegen wir schon wieder so viel schaden hat alter alter ist ja schon wieder los ah, du bist verstummt ehrlich hat schon wieder passiert ey. Oh gott das hat sich gezogen <lacht> also die fertigkeit selbstzerstörung erlernt geil ein gott ey. stimmt das ist eine feines können fähigkeit ja, diese das ist aber eine blöde fähigkeit weil dann gehst du selber drauf wahrscheinlich, ne? Ja, das ist immer so eine Blaumagie in Final Fantasy, die dümmste Blaumagie überhaupt. Aber in jedem Spiel, wo es blau magie gibt, kann man das lernen. Am Schlimmsten ist das in Final Fantasy 10, wo Kimari irgendwie selbst der kamika ist das, glaube ich er lernen kann und dann rennt er einfach von Gegnern hin und explodiert und dann kannst du ihn noch nicht mal wiederbeleben oder so der ist dann weg vom Kampf das ist voll kacke da hast du nur zwei Charaktere in der Party was will ich denn jetzt gerade machen ach ja feindes können das wird noch nicht mal angezeigt das haben sie ein bisschen doof gemacht ich würde gern wissen was ich für Sachen hier gelernt habe Oh hey, wir haben wenigstens ein Feindes können gelernt, aber er ist nicht annähernd so toll wie im ersten Teil. Du hast nicht, weil nicht so 20 Sterne oder so. Und jetzt mal, wenn du einen gelernt hast, dann ist einer von denen irgendwie aufgeploppt und du hast gesehen, welche Fähigkeit du gelernt hast. Und hier wird das gar nicht angezeigt, außer vielleicht im Kampf nee? ja. Wäre irgendwie schön blöd, wenn das im Kampf auch nicht angezeigt wird. So. Ja, warte mal, proben. Die werden ja die nehmen extra sogar noch einen Platz eine Ich dachte jetzt könnt sie auch können drücken. Ah, das ist ein bisschen blöd. Du. Fällt mir nicht. Mir gefällt nicht, wie die meine Lieblingsmagie hier behandeln in diesem Spiel. Bonk. <lacht> du sagst es, Barrett. Genau so wollte ich halt auch sagen. So aber vier Dinger Ich will die Abrissbären rausnehmen, aber das sind vier dinge die ich lernen kann mir Kurz da dann an. Da ja, gewitter schon gleich wieder gelevelt. Zerstörung. Warum dauert das so lange? Habe ich echt so wenig ATB Boost Chakra. Ich meine, er kann so viele Sachen lernen. Ich merke das hat maximum 6, ist das maximum. Das wird ausschaut. Ich weiß gar nicht, ich glaube acht war ja, glaube ich, auch maximum im Original, ne? jeden Fall eine gerade Zahl, weil ich muss mal zwei Sachen verketten. Zack, zack. So. Oh, ist tot. Okay. Richtig abklaut. Äh, hey, das sieht neu aus. Das war vorher noch nicht hier. Nein. Oh man aber ich nehme an, ich muss noch einen auftrag erledigen dann kriege ich irgendwann einen schlüssel ne? dann kann ich da rein so wird das halt ablaufen und nicht anders ich glaube wir sind auf dem richtigen weg zur kirche ne? und dann mal noch äh, warte mal seitengasse und seitengasse kirche und ich hab schon wieder vergessen Dreck. auch irgendein ort den ich kannte Also Sam zurückgehen und den fragen. Alter, so wo genau sind wir jetzt? Kirche da, wo ist die Kirche? Ja super. So da ist ein Kinder. Wo ist die Kirche? Warte, warte, war gar nicht so weit? Formationsgewinnung. Oh da schon der Walmart. Wo bin ich denn dann? Ich irgendwo. Nee, ich glaube, da muss irgendwie anders noch mal eine andere Kreuzung irgendwie rausgehen von von diesem Gebiet hier. Da ist doch egal. Ich will ja sowieso erstmal hier von diesem einen Typen die Links abholen, die Gegnermission. Belohnung dafür, was ich immer noch hoffe, ist ein Schwert so, vom wie sich da anhört. Das Ding und ja, und zur Kirche gehen wir dann ein andermal. Außer ich glaube, wir gerade zufällig richtig. Kann nee. man direkt zu ewig hingehen zu ihrem Haus, ne? da gibt es ja auch noch irgendwie was zu erledigen. Hi. ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Kampfbrecht abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Oh, da war Materia. Okay, Nagashi. Okay, schade. ein Fertigkeit, mit der der eigenen Angriff abgewehrt und der Gegner im Anschluss unverzogen angegriffen werden kann, wird aktiviert, wenn während des ausweichen mit Kreis Ausweich die R1 wird bei einem Gegner getroffen, weil er eine Menge an Schaden. Okay, ich dachte, da wäre jetzt so ein passiver Konter irgendwie so was viel geiler gewesen. Man sieht hier aus, immer noch nichts. Alles klar, Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue materie erstellt. Besiege die esper um die Materie zu vervollständigen. Okay, wir haben 18 Minuten. Warum nicht? Darüber muss ich erst mal schlafen. Aber du sitzt doch nur ja, yeah. das nenne nicht schlafen. Der stets wachsame Cloud kann auch mit geöffneten Augen schlafen so hat ich jetzt wieder ein kampfbericht erledigt ja sehr dankbar für deine Unterstützung. So. Ich des fertigkeiten erwerbs sagt mir nicht das war jetzt hier fertigkeit äh ich denke ich hier eine fähigkeit gelernt habe vom gegner helder tricks füllt die atb leiste leicht auf wenn einen kampf mehrere kommandos ausgeführt werden äh drei verschiedenen kommandos ja, das ist jetzt nicht so schwierig freue mich auf weitere Daten zu meinen Das soll mir schon wieder aufgedrückt. So, das hier neue Materia, leviathan Ja, das brauche ich noch. Das kommt noch, ja, nämlich man wir uns Leviathan vorne. So äh, oh, gibt gar kein Wasser, ne? gibt doch gar keine Wassermaterie hier in dem Spiel. Das heißt, ich kann mich nicht wirklich irgendwie gegen leviathania schützen So, ich nehme an der ist anfällig gegen gewitter ne? Na, naja, versuchen wir einfach zu klappen stimmt das Schlimmste, was passieren kann deshalb sterben Cloud, ich würde mich sehr freuen wenn <lacht> So, Leviathan, jetzt lege aber portablen Kampfsimulator an, bei dem deine Kollegen auch aus merkwürdigen Gründen auf einmal Kampf dabei sind. Okay, komm, Leviathan, ja mann Gott, du bist deutlich kleiner als im Final Fantasy 15. So, 35.000 wirksamen Blitz, perfekt. das habe ich gewesen. Ich glaube, hat das auch, weiß ich nicht. Sieht aber fast so aus wie ein feindflamespring 15 Ja, treffen sich jetzt noch ein abwehr gut so ähm ich glaube ich sollte das mal benutzen ich habe gesagt für das ist eine magische attacke dreieck äh, ich glaube hier wäre auch mal gehen nicht schlecht ne? wir uns ja mal schön rüsten hier für den Kampf. Au. Ja. Da kann ich nicht von aus treffen Au. oh, ja, beschwören. Da äh, wie beschwöre ich denn? Ne, das wäre jetzt eine gute Frage. ich ist zur Auswahl überhaupt? fried war ja nicht schlecht, ne? Ich habe ja keinen Blitz, ich habe ja keinen Ramo, gibt's da noch nicht. Das war ja normalerweise die erste Beschwörung im Spiel, wenn ich nicht irre. Donnergott Ramo, der alte Herr. so was kann ich beschwören, der Also Schokomoppel kostet zwei Dinger, deswegen nehme ich jetzt mal da stark an, dass das stärker deswegen ist. ich schlätze dich auf und macht ein paar schuhe aus dir oh Gott. so, so Was ich mal ausrüsten sollte diese alle materia die eris hat wäre nicht schlecht naja ne? was ja, geht das ist eure mutter Aha. ich meine wir bekommen schaden aber könnte sehr viel schlimmer sein habe ich das gefühl macht er da vielleicht mal den seine schwäche einsetzen habe ich gerade habe ich gerade blitz reingesetzt jetzt kommt er mit seinen mit Angriff sein soll. Oh. <lacht> oh, Scheiße. Ähm, ja, ich glaube, wir sind tot. Ja! Pff. Geil, ey. Ja, Ja, das war äh, bitte setzt jetzt nicht sofort wieder die Wasserstrahl ein. Ja, boah, der macht dann echt direkt wieder. Ah, ja, was jetzt? Ich ist kaputt, pass auf. ihn gerade verfehlt. werde ja, ich auf den Arm nehmen? Äh, noch mal so ein Angriff, und wir sind weg, ne? Ich sag's es Oh mein Gott. Komm schon, ehrlich. Also, das verstehe ich irgendwie nicht. Willst denn mich wieder hier reinbalancieren in den Kampf, ey? Okay, wird vertagt. Ist mir ein bisschen zu nervig gerade. Oh, mal er ist vielleicht und ihre multi heilungen doch beim nächsten mal wächst du sicher ich freue mich ja, so da <lacht> okay, wird noch vertagt Ich, nee, das ich nicht ich glaube wir kamen nicht mal annähernd wenn wir haben ja nicht mal annähernd irgendwie schaden gemacht deswegen lassen mal das mal ich komme wieder wenn ich 20 level höher bin ein paar von corneos männern sind vorhin in richtung von er Haus gegangen. Okay, dann gehe ich, ne? geh ich mal dahin. Da gehe ich mal Da bestimmt nur die Turks, die uns ja fertig machen und irgendwie so, ne? Oh, die sehen hart random aus, die schaffe ich. Oh, weil das da hinten nichts. sie da hinten was, ganz... was ganz Böses. Das ist ein Tombury. Meinst du? Pass ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja, darf ich vorstellen? Don Corneus Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt schließlich auch, wenn ihr tot seid. Oh Gott, ich hab Angst. Immer fest auf die Fresse. Ja, einfach ab. Jetzt voll in die Fresse. <lacht> Was? er hat voll in die fresse oh Gott, das stimmt voll überstark 18.000 okay das geht noch aber trotzdem sind sehr gefährlich im normalfall er wird stimmt angriff ja. ja verdammt ehrlich Okay, äh ich merke gerade, wir können, der ist auch verlangsamt eigentlich. Ich zähle auf dich. Ja. Wir könnten Heilung fragen. So jetzt voll in die Fresse. Zack, dann laufe ich noch an und gehen dann wieder zurück, ne? Weil er halt rund schon kann, ne. Hört geweg. Willkommen im Reich des Schmerzes. Ich zähl auf dich. Hört Geh weg. Im Fest auf die Fresse. Ich doch ah, ah, ah. jetzt eine Fernkampfwaffe, ne? So irgendwann an vielleicht, ne? Biura. aber oh was? mein Gott, nicht irgendjemand wiederbeleben ausgerüstet? Das ist bestimmt ich glaube, ich muss mal ein bisschen an Phoenix wieder dann gleich aufstocken. Das also ist ja schon mal kacke, Wie du mir? Ich hau einfach so schnell wie möglich kaputt oder was machen kann voll in die Das chance als wäre ich unterwegs ist irgendwie oh, an der seitenlinie voll in die wasser wie du mir normalerweise weiß ich nicht haben normalerweise so ein angriff oh mein gott thomas haben normalerweise so ein angriff mit dem sie schaden machen die machen mehr schaden je mehr gegner ein bestimmter charakter erledigt hat also sagen wir mal wenn ich jetzt irgendwie 1000 gegner mit cloud irgendwie erledigt hätte dann würde sehr viel mehr schaden machen so also nicht eisraff. was also, wie du mir ne? das bringt eigentlich nichts mich hier bin eigentlich nichts mich hier hoch sein also oh, Piss Okay, ich muss ein paar phoenix wieder kaufen. Das ist lächerlich hier. Oh nein, der schüttelt seine... Warum kann ich die nicht angreifen? Oh Gott, der taucht gleich irgendwo auf. Pass auf. Was machen die Typen? Aber macht er jetzt gerade hier? Oh, Stopp. Nein. Der macht uns jetzt völlig. Nein. Nein, es mach nicht. machen nicht. Nein. Ah. Alter. musste du doch. wird ein harter Kampf hier. Aber ja, macht das nicht noch mal. Alter, ich kann mir so viel für nichts kaufen kaufen. Ich brauche eigentlich nicht so viel. Ne? Oh Gott, ich dachte nicht. Nein, ich schon wieder. Oh. Ja, voll unfair. Ja, Belt, blockier sein Pass. Nein. Alter. Man kann immer die, die Klappe halten. Los, geh auf ihn drauf. Wenigstens halten die, halten die computergesteuerten Charaktere sich hier fern, So, wenn ich jetzt Barrett und eine Knarre hätte, ne? Wäre viel einfacher, so schmerz oh, aber no, ich wusste es, er es auch voll und <lacht> Jetzt voll in die Fresse. <lacht> da kann ich den Kampf noch mal neu starten. Ne? Ich, mir ist das Ergebnis hier irgendwie ein bisschen zu doof. Ich mache es wieder gut. Nein, Mann. <lacht> das mal ernsthaft hör auf ein Spaß muss sein, oder Na, ich glaube das ja. einfach ganz weit weg lasst die ja war gut gemacht wird ah. voll drauf auf die birne genug wir geben auf wir werden keiner seele etwas sagen versprochen L lasst uns ziehen bitte die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. zerquetschen wir euch. Wir, wird niemals wieder passieren! Wir schneiden euch die Köpfe ab mit Bells riesiger Schere. Dann verprügel ich ihn. Dann reiße ich ihn ab. Im Original halt, ne? Alles klar, das war anstrengend. So viele Phönix federn ja verballert. So, Krieg ich hier irgendwie vielleicht diese Medikamente noch irgendwoher? Warte mal, der Arzt hat doch gesagt. Das, warte mal, ich habe Idee. Ist bestimmt da oben, ne? Pass auf. Wir mal wetten. Diese Heilkräuter hier, die die wir brauchen von Eris, ne? Ist bestimmt da oben, da draußen. Da wesens irgendwie ein grund irgendwie um zu sein dieser raum also raum balkon so. das wird echt immer noch am im schlafen okay, das stört mich so ein ganz kleines bisschen weil wir haben den gerettet und wir sehen so oder so nichts von dem, also das ist auch voll dämlich und wozu wurden der denn überhaupt gerettet wenn man sowieso nicht irgendwie mit dem interagieren können oder der von irgendwas von sich gibt oder so das ist auch voll dämlich da so, ich finde nichts äh, weiß ich nicht ich warte noch mal dem arzt soll sich ja einmal zu seinem arzt wenden ne? außer die meinen nicht wirklich irgendwie tipps oder so spreche ich aus Ver spreche ich aus erfahrung vielleicht halt was hat denn noch das so ein kleines nee. so, ich habe ja alles abgesucht ich finde nichts außer also hier vielleicht ist hier noch was no. Alles klar dann frage ich jetzt noch mal den arzt der mir jetzt nicht so klipp und klar sagt wo ich noch mal finde Oh, ich habe vielleicht doch noch eine idee in der kirche dieses blumenfeld könnte vielleicht sein ne? kann ich auch mal nachfragen ähm, warum ist die gerade jetzt weg So, du ein paar meiner ja. patienten meinten dass in irgendeinem unter was mag es mit diesem unterirdischen labor auf ich, ich habe schon medikamente aus shinra herstellung aber es reicht trotzdem solange ich die zutaten habe kann ich sie selbst er Eris sagte mal dass sie nicht nur in ihrem garten blumen züchtet ah, ja, die kirche nee. da soll sich auch irgendwo ein schokobohler befinden nee? so, warum ist denn jetzt die karte weg ich bin da aufgeschmissen ohne so sieht es denn aus wir haben ein, äh, äh, zwei erledigt von 9 mm. und die hälfte von denen haben wir noch gar nicht gefunden egal werden wir schon finden ne? äh, ich habe so gefühl ich weiß so ungefähr wo die sein könnten die sind wahrscheinlich hinter diesem versteck ne? Aber um das kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde jetzt erstmal sagen: wir, wir sind voll geil. Cool, wir machen hier einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Final Fantasy 7 Nebenaufgaben in diesen Sektor. Und ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Wenn ihr like, das bitte ein Like, ein Abo in den das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.